Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz leckere cashew zimt happen machen könnt. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das sind dann also die fertigen Cashew-Zimt-Schoko-Happen. So schauen die aus. Am Ende hin, das habt ihr gesehen, habe ich dann halt nochmal ein bisschen mit den Kokosflocken gearbeitet. Ihr könnt da auch nochmal sehr gut Zimt dazugeben geben oder nochmal was ganz anderes. Ich habe das auch schon mal beim Bekannten gemacht. Weil für den hatte ich dann so Gojibeeren nochmal drüber gestreut oder Hanfsamen oder sowas. Also da könnt ihr dann verschiedenste Dinge noch nutzen. Wenn ihr das nachmachen möchtet, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte.